Ich bin Schnappi, das kleine Zubi. Komm aus, ich kennen, das Lied recht an die. Zuerst nack ich in einem Eis. Dann schließt schnappi, schnappi, die frei. Du bist scha, scha, scha, scha, Du scha, scha, scha, scha, scha, scha, scha, scha, scha, scha, scha, Du starte, ich starte, ich